Ja, hi oh, und willkommen. Mein Name ist Roy P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. Oh, ich habe hab Sand in den Augen. Äh, ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ähm, ja, ich hatte einen sehr merkwürdigen Traum. Ich war ein Mädchen und ich hatte ein komplett anderes Pokémon-Team. Und ich musste noch mal gegen den vierten Arena-Leiter kämpfen, welcher ein komischer Junge mit einer Schalgei-Maske war. Und ja, Sachen gibt es ne. Und ich habe schon wieder Sand in den Augen. Ähm, ja, ich bestimmt, warum ich hier bin. Da ist diese Fossilien-Tante und ja, ich habe mal gecheckt hier, boom. Anscheinend kann ich Fossilien ja abgeben. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie, äh, on-Screen schon die ganzen Sachen eingesammelt hat aber ich habe zwei verschiedene Fossilien und die kann ich ja jetzt miteinander verbinden, um irgendwas herzustellen. Und ja, ich würde mal sagen, halt gucken wir uns mal, was man hat, wir hier bekommen. Also ich gebe dir mal ein Vogelfossil und ein Paddelfossil, alles klar. Ähm mal gucken, was du dich verwandelt hoffentlich was Gutes. Ich mag eigentlich Fossilien Pokémon. Aber die Rückverordnung ein voller Erfolg. Und nur Zeit durch die junge geschreibt. Passt gut auf das Jahr. Ja. Lecry. Lecryodon. Zeig mal. Äh, was bist denn du? Elektro-Eis. Wie sie durch das Zittern seines gefrorenen Oberkörpers entsteht Elektrizität. Das Laufen fällt ihm äußerst schwer. Das ist nicht gestein zur Hälfte. Okay, da so, wieder genau die gleichen. Ne? Ja, also, wenn ich irgendwann noch mal so ein Dingen haben will, dann kann ich das machen. ist neutral, Angriff und Angriff hoch, Verteidigung runter, Volt absorber Ansonsten regenerieren statt dessen KP. weiß nicht. Keine Ahnung, kann man ja mal machen. Zuerst das heißt, du kommst du mal raus aus dem Team würde ich sagen. Ja, interessant so. Und dann nehmen wir wieder hier Kuro mit. Der bleibt ins Team ja. Und dann gehen wir bevor wir Jetzt erstmal weitermachen, ich weiß jetzt nicht genau, wo wir jetzt hin müssen, aber ich nehme jetzt mal an, dass hier rechts von Passback wobei müssen. Na, vorher gehen wir noch woanders hin und uns was abholen. Äh, okay, ich habe mir irgendwas anderes vorgestellt unter einem fossilen Pokémon. Normalerweise mag ich ja richtig fossilen Pokémon. Ich meine, und Wasser-Pokémon wäre auch nicht schlecht gewesen. So wie sind meistens Gestein, Wasser, so wie zum Beispiel unser unser Schöpfer, unser lord Lord Helix. Gelobt sei Helix und ja, deswegen wäre nicht schlecht gewesen, wenn man Fossilien-Pokémon im Team hat. Aber ich kann ja vielleicht noch ein paar Fossilien irgendwann finden und versuchen, was ich noch daraus bekomme. Und dann sehen wir mal. So, jedenfalls ein Grüß, junger Mann, darf ich dir etwas über das Wetter erzählen? Ja, natürlich, wunderbar, dann fange ich so gleich an. Und es während eines Kampfes hagelt dann allein alle Pokémon außer außerdem von Typ Eis jede Runde Schaden. stärk von Attacken wie Solarstrahl, die sich des nichts bedienen, sinkt attacken wie synthese und Morgengrauen stellen weniger kp wieder als üblich <lacht> und die attacke bisher trifft garantiert schön ein eisbocken so. ah, kommt noch morgen wieder vorbei Okay, gibt es noch ein regen hagel regen hagel Warte. Heiß, heiß, nass, was gibt's denn noch? Hagel? Hagel, Sonntag, tanz Schon wieder irgendeinen vergessen, ja, ne? Anscheinend gibt's noch mehr, sonst kann ich ja nicht noch mal mit dem reden, ne? Gut. Ähm, dann gehen wir mal zurück nach Passbeck und, ähm, gehen mal, das sieht aber aus, das bist man nach oben, okay? Aber durch den Wald müssen wir so oder so, ne? machen wir das mal hoffentlich finden wir noch so ein paar Fossilien. ich will vielleicht ein fossilien pokémon in meinem team haben wenn das wasser ist also elektro eis ist irgendwie komisch komische verbindung ein halb gefrorener vogel der noch gar nicht richtig aufgetaucht ist hey. komisch aber wie gesagt unser team ist sowieso noch nicht so richtig fest also ja mal schauen so, und Team, Jell Idioten sind weg. Das heißt, wir können jetzt hier durch. ein so, ähm, oh, Trainer, ein Trainer, Trainer, Trainer, äh, Raptor. Ja. such nach Pilzen wusste schon, dass diese Pilze leuchten, wenn man sie berührt. Ja, da ja, bin ich über so ein Dämon-Pokémon gestolpert. Küchenchef Atlan, okay. Ich krieg da weiß das, weil ich ein pokumel in schild habe und das ist nicht so gut also ja keine Ahnung, ja ja das war daneben also jetzt kommt der hier. ja ja das kommt jetzt wieder nervig werden die angie wahrscheinlich wieder voll auf meiner Seite jetzt. Ist hier ne pass auf. Ja. Du mir jetzt nicht so ein Blödsinn an. Ja vor allem du tust mich damit irgendwie nicht besiegen. Du tust mich irgendwie weiter nicht hier nur Zeit verschwenden. danke Na komm. Danke wir sind der mit seinem mir genauso wenig Glück wie ich habe nicht mal Erfahrungspunkte weg zu geben. Lammel ja, du ähm, du bist wahrscheinlich Pflanze. Also, haha, da ha, ha. ähm. ja, kommt nicht bau deinen Vorsprung ein bisschen. Heraus. ist auch nicht so, dass wie viel aussieht Also, so, viel bringt. Wow. in die Fresse getreten In die Fasse getreten. Oder 35. Sandsturm. Sandsturm, hat gefehlt. Schon sagen Dankeschön für die Antwort. aber weiß ich nicht. oder du bist Geist. sich das schon? Ich weiß nicht. Aber diese Brocken kann man sich ja jeden Tag mal so abholen. Aber so nützlich sind die jetzt eigentlich nicht so kompetitiv. Wenn er irgendwie so ein Sandsturm-Team oder irgendwie so was hast, dann baust du dir normalerweise ein Team auf mit einem Pokémon, das Sandsturm schon kann, so als Fähigkeit. So stark pokémon wie dich findet man selten hat kostbare Pilze. Das irgendwie weiß ich nicht, so ein ex mit Hagel-Alarm oder irgendwie sowas was. Anstatt irgendwie so ein Pokémon auszurüsten, hat diese Dinge hat eigentlich es hier im Wirscheinwald extrem seltene Pilze geben. Ich würde zu gerne davon welche finden, um aus ihnen Curry zu zaubern. Ähm, du weiß gar nicht, bleiben die an, wenn ich die einmal anmache. Ich meine, die bleiben an, ne? So aus. Ups. Okay. Ein Bärmann erscheint. Und ja, die Entwicklung von dem Teil habe ich schon im Schild gesehen und das sieht irgendwie sehr komisch aus und dann wollte ich halt immer. Weiß ich nicht. Und ja, danach gehe ich bei meinem Pokémon. Okay. So. Es scheint auch keine Pokémon hier so normal aufzutauchen, also jetzt so rumzulaufen, weil mich ein bisschen stört. als ich voll schwer gemacht, da polita in Schild zu fangen. Vor allem diese Art von Pokémon mit diesen Ausdruckzeichen, sind auch irgendwie Okay, vielleicht gehen die Lichter doch aus. Die sind irgendwie, glaube ich, in der Regel höher gelevelt. Und Blendpuder, puder nee. Und ja, ich konnte halt zu dem Zeitpunkt noch nicht Pokémon über 35 fangen. Das ist auch extrem nervig ist. Also musste ich irgendwie weiter nicht warten, ist ein viech auftaucht, Level 35 mindestens ist. Da muss ich auch noch Glück haben, das fangen zu können. Oder Glück haben, dass es überhaupt auftaucht. Also, ja, das war nervig. Ich noch mal diese Pilze einmal an. Und, ey, da liegt ja was. über heiler heller. No, oh, Großwurzel der kp stehende attacken ich weiß wenn ich das gebe in pokémon schild oh, licht äh, doppelkampf ähm, ja, raptor und Lauch würde ich sagen der den dicken lauch ausgerüstet hat jetzt ich hoffe du entwickelst dich jetzt wenn ich das ausgerüstet habe ich finde eisenbahn einfach fantastisch und unglaublich praktisch warum naja weil viele pokémon menschen gleichzeitig in sie reinpassen Sie mit einem von Galas Zügen hergekommen, ob sich unser Leben durch Begegnung mit dir etwas ändern wird, naja nicht wirklich. Bin ziemlich uninteressant. Wo Proben, Pärchen, Marco und Veronika hat okay. Kelia ja und Wollona, das ist ehrlich gesagt gar nicht so schlecht von unserem Setup hier. Du machst und was? Ach, weil die jetzt selbst fee ist, ne Ja, also ich bin das so komisch, Wenn Pokémon die früher einen anderen Typ waren, irgendwie jetzt irgendwie noch fehler dazu sind, ey. Ich bin da voll dämlich. Muss ich mich immer noch angewöhnen. Ich bin auch gewöhnt, dass er ja nur Psycho ist. Oh gott naja oh ich bin auch schwach gegen das teil Ähm, äh nee nee nee nee nee, nee ja Kuro könnte, ich sagen dann okay können natürlich auch nicht für einen Kampf irgendwie drin lassen, damit der vernünftig levelt. da bitte kaputt. Das gibt es jetzt nicht. Keine Wirkung auf Koo, ja. warte ich mal eine Idee. Und du auch können jetzt überhaupt auf mich zielen? gehen, die aufeinander jetzt los. Nee schade, da kommt der erste. Wo ja, jetzt voll witzig, auch Level 36. Bitte entwickle ich nach diesem Kampf. Nur wissen ja schon wie die Entwicklung aussieht. Leider, ja aber jeder weiß, wie die Entwicklung schon aussieht. Wegen Facebook und so eine Bahnfahrt lässt sich der Trauer bei eine sehr gut vergessen. Ist einfach zu stark. Ich suche lieber nach jemandem gegen den ich eine Chance habe. Verdammt, die unzählige Trainer, die besser oder schlechter sind als man selbst. Man sollte sich einfach nicht von allen dem anderen vergleichen oder irgendwie so Schnarcher. Und ja, ich will übrigens nicht wissen, wie sich Pokémon entwickeln. Ähm, oh, ich gar nicht gesehen. Ich einfach nur A gemasht. Ich will nicht wissen, wie sich bestimmte Pokémon entwickeln. Das werde ich schon irgendwann selber rausfinden. Ich finde es halt nur etwas komisch, statt sich, äh, renter noch auf level 36 noch nicht entwickelt hat also könnte natürlich normal sein aber er ist ein verdammt hohes level also denke ich vielleicht nicht aber man weiß ja nicht vielleicht muss ich irgendwas kryptisches machen oder so aber nehmen so ist dann werde ich das schon irgendwann herausfinden hoffentlich ich will auch keine tipps haben oder so wer das schon irgendwie ich hoffe nur, das ich hoffe nur, dass sich das Ding irgendwie normalerweise entwickelt. Ja, komm, wir machen wir so einfach. Und ich hab, die Erwachsenen regent auch, wenn man sie berührt. So hören. Madame Eleanor. Sehr wohl. Das Ding sieht irgendwie aus wie ein Verwandter von diesen einen Buchmann aus. Schwarz und Weiß, dieser XP-Spender. Aber ich habe keine Ahnung, was du von Teil bist langen blick oder so ne warum nicht der psycho keine ahnung aber wie heißt das ding noch mal hat irgendwie in so wackelnden grasbüschel immer finden konnte es hat irgendwie voll viele erfahrungspunkte gegeben hat das sieht aus wie das wie ich nur halt im pink irgendwie finde ich Ratschaft hast du nichts effektives gegen mich? Versuch also mal, wir bla sagt Psycho. Oh ja, aber auch nicht viel abgezogen. Oh nee, na, Dreck, Flora. Ich muss kurz von Level ab. Fang gut auch noch damit an. auf ich mit mir anzufreunden. Ich will nicht umbringen. Ich kann nicht schnell einsetzen, aber komm, geh kaputt dadurch. seine physische Attacke. Ich glaube ja. Na, was Level up und noch so ein Teil. Ehrlich, dann mache ich aber den hier diesmal. Ja wegen so was. Lichtschell, das soll ich für Spezialangriff, ne? Reflektor ist für Angriffskraft. so für normale Angriffe. physische Angriffe schon was ich meine. sagt mit zauberland ist magisch spezialangriff schon manchmal meine ja sieht aus ja. ich auch gern einen besseren angriff haben das hat und du bist weg ja, ich habe nicht chillt. was machst du jetzt genau da habe ich mir gedacht Okay. Konter. Das ist nicht so eine gute, so eine gute Attacke für den finde ich. Für Konter muss es, müsste Sachen aushalten. Wenn ich einen Kampf verliere, berührt mich das, aber anders als die Pilze werde ich eher finster. Aha, ich bringe dich um, was? will zu leuchten, wenn sie früher, aber mit der Zeit wird ihr Licht wieder schwächer. Dankeschön. So, da ist die Entwicklung von dem Teil. Ja, weiß nicht. zu bub. In der Teil sieht irgendwie komisch aus. 38, ehrlich? Ähm, lass mich mal abhauen. Oh Gott, ich muss Pokemon kaufen. Ich irgendwie voll viele Poképuppen in Schild. Ich sollte ich mal vielleicht auch hier kaufen, wie blöde. Leuchtmoos. Und dann steigt seine, okay. So, aber jetzt hier nicht irgendwie was. da oben, zu früh. Na, warte mal. War ich bin falsch gegangen. Ich will auch diese thermen haben. Ja Boah. Nein, ich habe schon wieder gemacht. Ja ich wollte schon sagen, wenn das Ding jetzt wieder hier auftaucht, ne? voll die Octopath Traveler Vibes in so einer Art Dungeon irgendwie. Gerdwände übrigens. habe ich auch so irgendwann mal hier so einen Detektor geben wird, so versteckte Items zu finden, ob wenn es überhaupt welche gibt. Ich habe das Gefühl, da kommt wieder irgendwas. Okay, na, ist das hier so dunkel? Und ich sehe den Part nach links oder rechts nicht, aber nö, anscheinend nicht so oh, cool. dann sieht ja mal nett aus hier da schon die nächste arena, oder? Okay. Bobo. Oh. ein Eine charmante Siedlung, die zwischen den Wurzeln riesiger Bäume erbaut wurde. Okay, wenn du sagst. So. Schon nach, wo man neuen Sachen alles zur Verfügung stehen Da ja, ich kaufe mal ein paar. Das mal wie für Asche ich habe ich mal dafür ausgehen könnte, ne? ich hatte das gewisse etwas und mit dem sie einen heimlich still und leise in einen Band zieht, Wenn sich im Bierschein bald verläuft hat, das wahrscheinlich den Feen-Pokémon zu verdanken. Diesen seltsamen leuchtenden Pilzen wollen uns die Feen-Pokémon einen Streich spielen. Diese dreckigen, fällt mir gerade ein ich habe schon wieder hier bestimmt pokojobs jobs erledigt. Ne? muss ein neuer ohren das gibt jetzt neue aufträge für dich, sie ja mal an Na, erledigt so habt ihr was auf reihe gebracht anscheinend ja center arbeit alle haben einen tollen job gemacht und eine menge erfahrungspunkte bekommen Ja zwei Packungen und Toastbrot. What? Alter. Steigender Basiswert. What? Oh, kann man damit EP-Training machen? Dauerhaft offene Stellen. Ah, kann man damit dass Das war nicht schlecht vielleicht. Ja, Portion Muskeln. Habe ich Kampf-Pokémon? Ich habe Rabaults das war's so du bist auch Kampf ne ich, ja. was ich hier was muss ich sieben hinschicken habe ich gar nicht so viel ne ja komm das verstecken stecken ich mache mir nicht irgendwie also nicht keine Ahnung was ich machen kann <lacht> irgendwann jetzt nicht jetzt kein Bock Vielleicht eigentlich am besten, wäre wenn ich jetzt hier so tagelang erstmal mal nachgucke. Okay. Ja, so früh habe ich jetzt nicht mit den Arena-Leiter gerechnet. Wäre schon was? Ein, zwei Parts hier hintereinander fast. Frank? So heißt meine mein Opa. Ah, warte mal, da war ja was. Bo-bo-bo-bo. Chaka, chaka, Ich bin ein Pokémon, los, kämpft gegen mich. Okay, ich erkläre mal, wie ich das sehe. Gehören Hoplo und Thermopod dieselben Art an? Nein, oder? Und doch, was zeichnet sie beide als Pokémon nicht wahr? Hoplo und ich gehören verschiedenen Arten an, genau wie ich und Thermopod. Im schuss wäre es also nur logisch, mich auch als Pokémon zu betrachten. Er gibt das Sinn, oder? Das war nicht gemeint, aber du musst mir nicht nur aus Höflichkeit zustimmen. Ich sehe ja selbst, dass der Vergleich hinkt und ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, ist ich habe dir nicht zugestimmt. Ich wollte bloß gerne ein Pokémon sein. Äh gebt nicht auf ich habe es keine macht leute sagt man doch oder ein auf beeinflusst das innenleben das heißt wenn mir ein auf das gefühl gibt ein pokémon zu sein dann bin ich das ja quasi wirklich zu einem pokémon geworden ich war aber bist du so gut ein zu tragen das mein wohl leidenschaft verkörpert müssen ein, ein design bei dem man das gefühl hat das feuer förmlich zu spüren ich tue jetzt nicht meine klamotten ändern wegen dir Uhu, herr pokémon trainer hallo Papella ist gefühlt schon ewig eine leiter in dieser Stadt. Ja, da ist doch so diese Omi. Im Papella-Stadion gibt es auch eine kleine Bühne. Hm, ja, ich bin Frank. Warst du bis hier, um mir einen Brief zu überbringen? gibt gibst mit den vergebten Brief. Mal schauen, von ihm er ist. Du meine Güte, von Paulina? Paulina? Ja, doch Paulina, ne? Ach, da werden Erinnerungen wach. Wir haben schon oft zusammen gespielt, als wir klein waren. Aber irgendwann ist sie sehr krank geworden und wollte das von mir geheim halten. Deswegen haben wir uns fürchterlich gestritten. Dann ist meine Familie plötzlich weggezogen und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Ging es Palorina gut, als du sie gesehen hast? Weiß ich nicht. Äh, ich also. Du bist nicht sehr Gespräch, ich weiß. Ja, sorry, war da dass du mir ein Stück meiner Jugend wieder gemacht hast. Weil ich ein kleines Mädchen, den Brief, im Brief gehen wollte. Ein Alpen zu tragen, der Schal den Initiative hat, aber nur eine ist einsetzt war. Voll die sagt schon. Hast du Freunde, die dir sehr wichtig sind, Junge? Wenn ja, solltest du sie immer wertschätzen. Man nur stört sich. Ich unterhalte mich gerade mit der Wand. Deinen Kindern stimmt irgendwas nicht. Enkeln, Enkeln, keine Ahnung. wir rein. durch ein. Oh, du hast also in Erinnerung von Passbeckerung, da meist du diese themen hier sicher einzusetzen. Würde hey, das habe ich doch ein Schild bekommen. Dann selbst sein, deinen Pokémon Attacken verschiedener Typen beizubringen. Ja, wenn die mal lernen könnten, Der Pokémon Trainer ist so eine Entwicklung schon ein vertragte Angelegenheit. Ein Pokémon wird dadurch zwar stärker aber sein als Aussehen geht unwiderruflich verloren. Ist so also wissen, wir man ein Pokémon zu mehr Stärke verhelfen hat ohne dass es sich entwickelt. Ja. Wesentlich gleich das beim Flottenkämpfen auf die Platz, fertig Kampf. hat Ja, die mich ausgetrickst gerade da. los, Raptor, du schaffst das. Sehr effektiv. Ach, du bist psycho, ne? Oder auch nicht. Was? Reflektor jetzt nicht mit so hier dann komme ich dir mit so hier schlangen Schau mir in die augen das ding eigentlich kannen müssen ich mir jetzt hat irgendwie über e.v. bei oder so ja ganz schön krass wenn du ein zwei mal paralysiert werden willst das wäre sehr sch nicht schlecht danke ich mache sowieso keinen Schaden, also ja, naja versuche mal Paralyse, irgendwann wird schon funktionieren. Naja ich kann ja nicht vernünftig mit einigen kämpfen. habe ich sage, so weißt du, wer nicht so schlecht gegen mich aussieht. Du lauch, also kommen sie mit attacken Merke daran habe ich jetzt nicht gedacht. Verdammt. Geboren. ja da dürfte nicht effektiv sein so muss ich unbedingt mal ab. boah okay da war ich wollte schon sagen so Abschlag was für ein Item dann ausgerüstet das wäre vielleicht dann gut ja okay und dazu Evolit ah Ja, okay macht sinn ne? das ist ein nicht schlechtes item finde ich nutze ich hin und wieder gerne weil ich hin und wieder nicht komplett entwickelte pokémon einsetze ja, ich ja nicht das panzer dem panzer von kehr da durchbrichst oh. entwicklungszeit na Raptor entwickelt sich Bitte sehr awesome aus, okay. sanaconda schon wieder sehr interessantes Design. Sind sein ganz Kopf zu sagen, kann es 100 Kilogramm Sand aus den Nasenlöchern feuern. Geht ihm dann also aus, fehlt ist der Mut. Haben also sehen die Entwicklung immer merkwürdiger aus als die Vorentwicklung? Klar, Kerl war noch ein ziemlich harte Nuss, oder? Und das, obwohl es sich noch nicht voll entwickelt hat. Das Geheimnis liegt in der Ebolid hier. Ja, damit. Ja, Verteidigung, Spezialverteidigung. Ich, wenn ein Pokémon, das sich entwickeln kann, eine Evolit trägt, seine Verteidigung, Spezialverteidigung. Das ist gar nicht mal so schlechtes Item. Ja, wir sieht jetzt mit Raptor aus? Ah, Von Staatsproblem, das hat er schon, ne? glaub warum nicht? Da so, wir mal wenn sich Lauch entwickelt, das wäre doch mal nicht schlecht. Äh. Jetzt wirklich der einzige, den jetzt gerade echt irgendwie notwendig jetzt habe ich das Gefühl. Hm, lumpy. Yep. Okay, wir ja, heilen uns da. Geh mal vor dem Stadion, weil ich weiß doch ganz genau, da kommt noch irgendwas. Ich lasse mich doch nicht jetzt hier einfach so in die Arena reinrennen, rennen, ohne irgendwas passiert oder so. Oder dann noch irgendjemand zum Beispiel Hopp da liegt noch was. Nee. Ich dachte, ich habe da gerade ein Leuchten gesehen. So. Lauch, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, komm. das also auf, kommt ja Pass auf. Nee? okay. Das ist ja der nächsten, im nächsten Part gehen wir schon und hauen die nächste Arena ihr platz, so wie das ausschaut, ne? Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und warte mal, es noch irgendwas, was ich machen kann zwischendurch? glaube nicht, ne? So, dann haben wir im nächsten Part halt die. Ich nehme an, das ist hier... Wie heißt sie? Papella. Hm. Sie ja, ne? Jetzt ja, um Zeichen. Warte mal. Ne, du hast 193. Ich glaube, Niorta 291, ne? Gut, dann... Ja, sie ist als nächstes dran, ne? Das wäre fünfte. Er ist der achte Arena-Leiter mehr kennen wir noch nicht, ne? Und dann es da diesen Steintypen, typen sind dann äh, sieben die wir kennen und einer ist ja nicht aufgetaucht, ne? Oder habe ich jetzt hier was vergessen, keine Ahnung. Jedenfalls in der nächsten Folge kümmern wir uns um Papella Fragezeichen. Ja, ich nehme an, das ist sie, ne? Welche ja dann eigentlich gar nicht so stark sein dürfte, ne? Habe ich die jetzt Fehlen Pokémon ein, oder? Was habe ich denn gegen Feenbogen? Ich habe Big tox schon wieder. groß ähm, ist schon wieder irgendwie im Nachteil. Ähm, ja gut, eigentlich nur Big tox Dreck. aber Wir sind ja irgendwie kaum stärker geworden jetzt. Ne? So mal denn das machen. Ja, wird schon irgendwie klappen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir dann, wie das hier abläuft ich bedanke mich jedenfalls alles für zuschauen und hoffe ich sehe euch in der nächsten folge wieder dankeschön und tschüss